aufgepasst es ist wieder soweit am 11 mai 2019 findet der beliebte DRK Familientag statt Igel Erwin begrüßt euch auch in diesem Jahr im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe neben über 50 Aktions- und Mitmachständen gibt es ein tolles Bühnenprogramm und das beste wer hier Mitglied ist seit keinen Eintritt also auf zum DRK Familientag wir freuen uns auf euch